So, schön, dass ihr da seid. Die, die da sind, sind ja nicht alle da. Ähm, ich will auch jetzt gar nicht so viel erzählen, ich will nur ganz kurz erwähnen, äh, es gibt Getränke, dann unsere einen eigenen Sponsor haben wir die auch zum Einkaufspreis sozusagen. Also wir mussten irgendwie, äh, können wir uns nicht verantworten, Deswegen wir haben nicht so tolle Coupons gedruckt und die müssen wir irgendwie verwenden, deswegen können wir leider nicht ganz kostenlos machen, weil wir wollen diese Coupons unbedingt euch geben, die ihr kaufen müsst und die ihr dann zum, gegen Getränke eintauschen könnt, weil die so toll sind müsst ihr leider, glaube ich, 1,33 Euro zahlen. Oder, wo ist denn der Alex ist eh nicht da. Gut. Der hätte jetzt so einen Coupon in die Kamera halten können. Ähm, aber es gibt eine Menge Essen von Haki und Natter, die ganz toll gemacht Und das dürft ihr euch einfach nehmen, das ist so gegen Spende, wenn ihr wollt. Äh, da gibt es auch noch mehr. Also das Buffet ist sozusagen geöffnet. Und das ist eigentlich so das, was ich Formes sagen wollte. Ansonsten geht es ja hier wie immer bei der Trollcon darum, möglichst äh, kreativ sich über das Thema Trollen auszutauschen auch und auch irgendwie im persönlichen Gespräch abseits von Vorträgen, davon haben wir ja nicht so viele mehr, äh, ein bisschen Lesekompetenz zum Beispiel zu üben und deswegen ist es schön, dass ihr hier seid und mit uns darüber reden wollt, was Trollen für euch ist und wie ihr euch äh, das so vorstellt und ähm, als Spontanvortrag, nachdem der eigentliche Einstiegsvortrag von Julia Seliger jetzt nicht stattfindet, habe ich aber eine Alternative von euch und zwar ähm, wird uns das Payback Fraud Detection Prevention Team äh, etwas über die neuesten Skimming- und Betrugsmethoden im Payback-System erzählen. Und das würde ich jetzt gleich mal als ersten Vortrag sozusagen vorschlagen. Ja, hallo. Ähm ich kann mich auch ins Mikro stellen, aber dann sieht man nichts mehr, weil ich hinter den Facken stehe. Aber es ist eigentlich ganz gut. Ne, die habe ich ja absichtlich dahin gehängt. Ist ja immer noch die Treukon. Ähm ja, und zwar habt ihr das vielleicht mitbekommen, äh, als treue Payback-Kunden, dass es zu ähm, Unregelmäßigkeiten im Payback-System gekommen ist in diesem Jahr. Und zwar haben wir das äh, erstmals im April festgestellt, dass es da scheinbar jemanden gibt, der auf irgendeine Art und Weise. Äh, nicht vorhergesehene Sachen mit diesem System macht und ähm, wir haben da natürlich dann sofort Recherchen angestellt und glauben jetzt, dass wir den kompletten Plot vorstellen können. Der äh, Schaden bis zum heutigen Tag beläuft sich auf 565 Euro. Die äh, haben uns natürlich nachdenklich gemacht und deswegen wollte ich jetzt euch mal kurz zeigen, wie dieser Betrug abläuft. Was man hier sieht, eine von diesen gefälschten Karten. Ich gebe sie mal testweise rum. Bitte schön. Die Betrüger, so nenne ich sie jetzt mal, nehmen sich dreisterweise die Original-Payback-Anmeldeformulare aus irgendwelchen Läden. In dem Fall ist es jetzt eine bekannte Souvenir-Marke mit zwei Buchstaben, die noch nicht den Umstieg auf um den Euro geschafft hat. Und ähm, nehmen sich diese wunderschönen Anmeldeformulare, entfernen daraus die Payback-Karten. So. Okay, jetzt sehe ich den Unterschied. Ja, klar. So, so. so. braucht denn das leo ah. Ich hoffe, das geht auch mit dem, weil ich habe keine Klappe. Diese bösen Menschen haben tatsächlich verschiedenste Methoden anscheinend ausprobiert. Um herauszufinden, wie man am besten das jetzt macht, was jetzt gleich kommt. Und haben herausgefunden, was am besten mit einem Schwingschleifer, geht. <lacht> <lacht> haben wir die gerade, Ja, alles <lacht> ja, wieder drin. <lacht> Das Logo ist Ja, das perfide an der Methode ist, dass ja sämtliche Sicherheitsmerkmale noch auf der Karte bleiben. Perfide. <lacht> Total perfide. <lacht> ja, der Magnetstreifen. ist deswegen abgeklebt, sonst man Der ist deswegen abgeklebt, sonst schleift man ihn ja mit ab. Ja, in ja, in halt die ja, Information, wie im in Bauch wurde, ist halt nochmal auf dem Magnetstreifen man kann ihn theoretisch benutzen, aber das macht halt keiner. Bei den Kassen sind die Scanner also okay. ja so das der Steeproof? Die Der geht mir nicht so hipster. Ah, das ist ja ganz schön dämlich von denen eigentlich. <lacht>. Ja, <lacht> das ist ja die Folge Da die der der So. Ja. Das, ist okay. das ist also ja. hinlacht, ne? So, der ja. Probier, bloß, bloß, bloß. So, was man dann noch braucht, ist ein typischen Kartendrucker. Also, was die Betrüger natürlich nutzen. <lacht> Man braucht einen handelsüblichen, funktionierenden Kartendrucker. <lacht> Ein Laptop mit Treibern? Ja. Wusstet ihr, dass Windows Treiber nach USB-Port sortiert? Ja. Was hm. ja. ja. weiß ich, welcher Port hier der richtige ist. Ich hab sogar je nachgedreht. Also wirklich. <lacht> so, nicht immer noch... Die ja, US-Bear-Linie ja, ist ausgewertet. Ja, Und hat er den Linie ja aufgewacht. <lacht> Nie. Nie? Ich liebe den Vorführer, ich falsch gebraucht. <lacht> wir haben ja noch mehr Karten. Das ich glaube, unser Team kann es sich im Zweifel auch vorstellen. Ja, wir wollen ja eigentlich noch Schritt 2 machen. Wir das Problem ist Schritt Schritt 2 geht nicht, weil ich habe jetzt gerade den äh, Magnetstreifen mit diesem, also Ach so eine so, so Kartenfolie. Ja, den hat nämlich nicht nur, also der druckt halt äh, CMYK, aber er druckt dann halt auch noch eine klare Schicht oben drauf, um das zu schützen. Und die ging jetzt für den Magnetstreifen, deswegen hätte ich es jetzt im Zweifelsfall nicht mehr neu beschreiben können. es sind Bilder durch so soziale Netzwerke geflogen, von irgendwie mehreren Reihen Payback-Karten, die nebeneinander fixiert waren. So ein Feuersystem. Der ja. Mann von Kurs ist wohl nicht. Ich weiß nicht, wird es für viele eingenommenen Prinzipiell ging es ja erstmal darum zu gucken, ob es überhaupt geht. <lacht> ich bin Ein Punkt. Da <lacht> brauchen wir nur einen handzüglichen Kostenpunkt, was? Oder 1000 Euro? Und, ja. ja, wir sind voller. Der kann auch so zweiseitig und viele haben ja nicht viel gezahlt. <lacht> <lacht> so, und ihr habt schon richtig festgestellt, dass er noch ein streiben braucht. Also brauchen wir noch einen handzüglichen Markitstreifen. Schreibe mit. Sieht so aus. Äh, schickt ihr das finde <lacht> ich das nicht. Ich habe das ja vorhin mal vorbereitet. Vorhin irgendjemand hier anscheinend alle Kabel sortiert. Oh, eine Steckdose. Ja. <lacht> Ein vorbereiteter Tisch. Ja. Das muss diese Ladestation sein. Ja. So. Und wenn man dann die richtige Software verwendet, die ich euch jetzt nicht zeigen darf, aus eurem richtigen Gründen, die aber entschieden danach habe ich bereits zur Verfügung steht, Dann kann man erstmal die Karte löschen. Achso, oh, da freutest du sie Aber Ich habe hier noch eine. Karten sind vorhanden, naja. Damit habe ich jetzt die alten Daten gelöscht. Oder auch nicht, weil ich sie falsch <lacht> durchgezogen habe. Hier ist das Schreiben, geht dann relativ schnell. So. Und schauen, ob man die richtigen Daten aufstellt. So. Und wenn man das ungefähr 500 Mal gemacht hat, dann äh, kann man die zum Einkaufen einsetzen und hat dann am Ende des Tages 565 Euro verdient. Jetzt fragt ihr euch aber, jetzt hat man diese scheiß Payback-Punkte, die sind ja ziemlich unnütz. Welche Karte? Also mit diesen Punkten kann man ja relativ wenig anfangen. Und jetzt ist es aber so, dass Payback-freundlicherweise, beziehungsweise ein Drogeriemarkt, es ähm, das, das gibt so einen Drogeriemarkt, der noch nicht die Euro-Umstellung geschafft hat, und der ist netterweise so gütig, dass man sich mit Payback-Punkten, kann man sich Gutscheine ausdrucken, die sehen dann so aus, das ist jetzt ein 2-Euro-Gutschein. Den habe ich mir schnell noch vorhin geholt, damit ich was zeigen kann. Und mit diesem Gutschein kann man in die Kasse gehen und sagen, ich will nichts kaufen, ich will nur Geld dafür. Und dann sagt die Kassierin, aber mal doch. Und dann hat man Geld dafür. Und wenn man das alle zwei Wochen macht und da jeweils irgendwie 30 Euro rauskriegt, dann hat man am Ende des Tages irgendwie kostenloses Essen für die Trollkunde. Kostenloses Essen für die das. Der kann was machen. Was, den Gutschein auspushen? Ähm, also, das ist etwas, ja die Fähigkeit, ein Sicherheitsmodell. <lacht> <lacht> ihr, habt, ihr habt ja sicherlich hier äh, die auf allen Stühlen ausliegenden äh, Datenschutz-Flyer äh, äh, von Payback gefunden, wo Fallback Fallback euch Fallback Dr. Robert Selk, der Datenschutzbeauftragte von Payback, darüber informiert, dass Payback <lacht> TÜV geprüft ist. Und, ähm, es ist Wahrscheinlich dass ist sie, sie, setzen was auf die, äh, also hohe Sicherheit, weil, wo standen das? Alles ist mit SSL verschlüsselt und haben wir jetzt 2014 gelernt. Dann kann ja nichts schief gehen. <lacht> so. Und jetzt ist es so: also bei Mailing läuft es so, man muss sich ja anmelden. Also, wenn ihr noch diesen Anmeldebogen, den ich da vorhin in der Hand hatte, irgendwie, da gibt es auch das Formular, glaube ich, drin. Keine Ahnung. Hier ist so ein. Hier ist, das hier ist so ein Anmeldeformular. Das ist ein bisschen alles sehr geil Und das hier sind dann alle Vertragsbedingungen. Noch kleiner und dann müsst ihr ja zum Beispiel euer Geburtsdatum angeben, weil das ist Teil ihres Passworts bei Payback. <lacht> und äh, jetzt läuft das so: Man geht mit dieser Karte äh, halt in so einen Service-Punkt, die gibt es bei den ganzen Teilnehmern von Payback, und dann muss man sich da mit ja. seinem Passwort anmelden. Okay. Ah, das ist die falsche Danke. Ja, ähm, das wollte ja, ich mir noch abgeben. Aber auf jeden Fall ist es äh, so, da muss man sich dann halt anmelden und man kann entweder gibt man sein Geburtsdatum ein, was ja keiner kennt, oder man gibt einen PIN ein, so einen vierstelligen. Und wenn du eine von diesen beiden äh, Informationen hast, dann kannst du dir halt die Punkte auszahlen lassen. Also ich kann nicht mit der Karte hingehen, also ein Terminal und sagen... Nee du brauchst doch die PIN oder das Geburtsdatum von der Person, die die Karte registriert hat. Ja. Äh, es ist auch eigentlich so, dass ihr habt es vielleicht gesehen, da waren zwei Karten drin, in diesem komischen Flyer. Und das eine ist die Hauptkarte, die hat eine andere Nummer als die zweite Karte. Und die zweite Karte ist die sogenannte Mitsammlerkarte, die kann man also ganz normal an seine Freunde geben oder an, an seine, ähm, wen auch immer, Haushaltsgehilfen. Äh, äh, oder an ganz viele Hacker in Deutschland. Oder man kopiert sie sich halt 500 Mal und gibt sie an irgendwie ganz viele Leute in Deutschland. Habt ihr habt nur die das, äh, Was jeder verteilt, ist die Mitbenutzerkarte. <lacht> sind, sind die Nummern auf dem Formular schon eingedruckt? Auf dem Formular sind die Nummern eingedruckt, ja. Also ähm, Wir können also nicht unsere Karte nee. in Formularen. Die Frage wäre, ob du mal jemand verwendet hat, eventuell irgendwo anders um sich nochmal an um derselben Formularnummer anzumelden. zu melden. Also, Nö, nee, das wird dann einfach weggebrochen bei Ja. Ja, ich habe da auch äh, am Anfang, glaube ich, habe ich erst versucht, das online zu registrieren. ich habe erst einen Brief geschickt, das hat irgendwie nicht funktioniert, und dann habe ich es online gemacht einfach. Und dann, die löschen dann einfach alle weiteren Anmeldungen, also sie so. überschreiben nicht die nächste. Nee, das wäre ein bisschen doof. Es ist Payback. Ja, ja. Äh. Ja, und so läuft das dann. Und äh, die wird jetzt halt fleißig eingesetzt. Und man muss aber auch dazu sagen, dass Payback das eigentlich nicht stört, weil Payback dafür ja auch Geld hält. Also das System läuft folgendermaßen, diese Karten werden ja von den Partnern verteilt, also DM oder Rewe oder was auch immer. Und wenn ich die jetzt einsetze, dann gibt mir Rewe, DM oder wer auch immer mehr Punkte auf meinen Einkauf. Sprich, wenn ich jetzt für, bei Rewe sind es irgendwie für 2 Euro Einkauf, kriege ich einen Payback-Punkt. Ein Payback-Punkt ist übrigens 1 Cent wert. Das heißt, bei Rewe bekommt ihr 0,5% Rabatt. Ganz schön großzügig. Und diesen einen Punkt, den Rewe mir gibt, den bezahlt Rewe auch an Payback. Das heißt, Payback bekommt für alle Punkte, die verteilt werden, Geld. Und wenn ich jetzt bei DM irgendwie mir Gutscheine kaufe, dann muss DM halt weniger Geld an Payback zahlen. So läuft das. Das heißt, die finanzieren sich natürlich über Punkte. Payback selbst hat, glaube ich, auch gar kein Interesse an den Daten, weil die haben ja kein Produkt, was sie verkaufen. Die verkaufen, die geben natürlich die Daten weiter an ihre Händler. Die haben Interesse. Also Rewe hat irgendwie als Rewe, die sind irgendwie 2014 erst auf diesen Payback-Zug aufgesprungen haben die ja irgendwie dann im Raum Köln Stellenanzeigen geschaltet, wo sie dann halt Big Data-Spezialisten gesucht haben, die in ihren Payback-Daten irgendwie Data Mining machen und Kundenprofile raussuchen. Also Rewe macht dann Data Mining damit und optimiert halt irgendwie ihren Verkauf. Payback an sich hat der Verkauf ja nichts. Das heißt, die müssen jetzt nicht irgendwie ihre Werbung verbessern, also höchstens halt ihre Selbstwerbung. Deswegen, die kriegen einfach nur Geld für ganze Punkte. Deswegen haben sie auch eigentlich nichts dagegen, wenn wir das machen, was wir machen. Es gibt nämlich auch so einen Kunststudenten oder irgendwas, der hat eine Abschlussarbeit gemacht das nennt sich Maya Karte, wo das im Prinzip genau das gleiche ist. Und es gab ja auch den Führer mit der Privacy Card, die dann aber glaube ich irgendwann gekündigt wurden und ihr ganzes Guthaben verloren haben, weil sie es nie haben ausgezahlt. Deswegen holen wir es mal. Ab. Ja, das war eigentlich das Projekt Trollback, Operation Trollback. In einer kurzen Zusammenfassung. halt wirklich ein Problem wäre, wär, wenn man Punkte generiert, ohne dafür einen Einkauf zu tätigen. Ja. Das wäre dann tatsächlich äh, Betrug und äh, da ist dann auch nicht mit zu schwarzen. Ja, da können Sie was dagegen haben, aber in dem Fall ist ja so, passiert nichts. Also sie kriegen Geld und freundlich. Und man muss ja auch sagen, das sind jetzt irgendwie 50.000 Punkte bei Rewe, wie gesagt, ein Punkt für 2 Euro Einkauf, das heißt, das sind irgendwie 100.000 Euro flockiger Umsatz bei Rewe oder halt. Keine Ahnung, bei anderen Partnern ist die Quote anders. Aber Rewe ist ja mit 0,5 noch gut dabei. Also bei Arade kriegt man für 2 Liter Treibstoff einen Punkt. Und 2 Liter Treibstoff sind ja eher 3 Euro. Das heißt, da also bist so bei 0,3% Rabatt. Bei DM glaube ich über 1%. Ich glaube, da kriegst du pro Euro einen Punkt. Aber also, eigentlich lohnt sich das nicht. Das muss man wirklich ja. sagen. Man nimmt bloß das mit, das Antwort verschenken. Das wäre ich selbst trotzdem bezahlen. Kannst du so argumentieren. Aber da, ich meine, im Normalfall gibst du ja dafür halt deinen Einkaufsverhaltenpreis. Und ob dir das jetzt halt die 0,3 Cent Rabatt Wert ist, kannst du dann überlegen. Das ist halt, das ist was, was auch noch mal interessant wäre, halt für diese, wie heißt sie? Friederika Nord? Ja, ja Friederika Nord ist einer der besten Telekom ja, in Deutschland. Friederika oder? Nord vielleicht irgendwann mal eine Informationsfreiheitsfrage zu stellen. Ja. um mal zu gucken, was ja so gesammelt wurde, weil äh, es tatsächlich so ist, dass die Karten deutschlandweit im Einsatz sind und äh, ein sehr erratisches Einkaufsverhalten zeigen. Das sieht man an diesen Gutscheinen ganz gut. Ja, also Fred Ricker geht irgendwie am Tag 10 bis 20 Mal bei Leber einkaufen, das ist halt sehr vergesslich. Und äh, ist irgendwie, kauft auch mehrmals am Tag Treibstoff bei Aral, was aber auch sich wieder dadurch erklärt, dass er auch immer hin und her fahren muss <lacht> Und deswegen, das ist ja nicht logisch. Also, wenn sie halt gleichzeitig in Berlin und Hamburg einkauft, dann muss sie auch die Strecke dazwischen. <lacht> <lacht> muss sie kurz noch in die Mitte lang. <lacht> <lacht> <Das ist logisch. lacht> die Türstrecken müssen ja auch voll sein. <lacht> ja. Sonst nee, nicht haben. aber ansonsten ist das, äh, also kann natürlich ja jeder für sich entscheiden, wie es will, aber bei der Karte hat man natürlich den Vorteil, dass die äh, keine. Profilbildung zulässt mehr. Nicht ja, von Payback, aber die Friederike kann natürlich gucken, was ihre ganzen Mitbenutzer machen. Soll. Nee, das kann Friederike, also im Standard in Essigen auch nicht. Also man sieht online nur den Tag und den Partner. Das heißt, Wenn du die Anfrage stellst, was für Daten. Das ist ja die Frage, das wissen wir noch nicht, was da kommt. Aber offiziell sieht man momentan bei Hebe nur, äh, keine Ahnung, 27. Mhm. November, Hebe. Aber auch da wissen wir nicht, an wen wir die Karte alles ausgegeben haben. Wir ja. haben ja, auch Konferenzen großflächig verteilt. Ja. Also, <lacht> <hatte> Friederike <lacht> ja, hat die sehr großflächig verteilt. Alle ja. ihre Freunde, sie hat viele Freunde. Und äh, deswegen, also ich glaube nicht, dass man da ein Profil rauskriegt. Was man sieht, also bei den a a die sind ja äh, so aus Steuersportgründen, ja so immer Franchise-Partner bzw. halt Pächter. Äh, mhm. Da steht dann immer der Name des Pächters noch dabei. Das heißt, man kann sehen, an welcher Aradangstelle oder falls ich weiß nicht, ob es einen Pächter gibt, der mehrere hat, das wird es bestimmt auch geben. Das heißt, da könnte man zumindest die Region erkennen. Das geht bei Rewe jetzt nicht, bei Aragos genau. zum Beispiel. Bei Rewe steht nicht, welches bei Rewe steht Rewe. Da steht Rewe 15 Punkte. Ich weiß auch nicht, was gekauft wurde. Ich meine, manchmal gibt es dann, es gibt so Extra Coupons, die gibt es irgendwie wöchentlich bei. Payback und äh, irgendjemand klickt die immer online an und macht halt immer aktivieren, aktivieren, aktivieren, aktivieren. Und dann werden die zufällig beim nächsten Einkauf verwendet. Also ähm, wenn es einen Gutschein gibt für, ich weiß nicht, Zehnfachpunkte Punkte auf Obst und Gemüse, dann wird der nächste, der bei Rewe einkauft und Obst und Gemüse kauft, egal wie viel oder wie wenig, kriegt darauf zehnfach Punkte. Deswegen ist das auch sehr lustig, weil wahrscheinlich rechnen die ja damit, dass die Leute, die diese Gutscheine einlösen, möglichst viel dann einkaufen. Friederike hat eher so das, dass sie halt mal einen Apfel kauft und dann wird es auch 10.000 Punkte geben, was überhaupt halt nicht gibt. Also dann kriegt sie, wir hatten schon so 15-fach Gutscheine mit sieben Punkten, also das ist wahrscheinlich nicht normal. Was <lacht> <lacht> aber auch ein Zusicher, weil es gab mal eine Woche, da wurde, da war sowohl Tiefkühlpizza als auch Obst und Gemüse zehnfach bepunktet und der Tiefkühlpizza-Gutschein hat tatsächlich drei Tage überlebt und der Obst und Gemüse war schon am nächsten Tag weg. <lacht> Hätte ich jetzt bei der Zielgruppe des, der Karte nicht erwartet, dass der das so lange hält. Ja. Gut. Obst und Gemüse geht relativ schnell kaputt. Tiefkühlpizza kauft so in der Regel einmal im Monat. <lacht> ja. Nee, so ist das mit dieser Karte und wer will also wir haben ja hier alles rumliegen können wir dann noch ein paar gucken falls ihr noch keine habt weil ich habe auch keine mehr ja das war das eigentlich